Was geht genau. ab? Willkommen zu der zweiten Folge Minecraft Dungeons und wieder mit Player 2. Hi. So, quatsch ich einfach nicht lange herum, weil ihr die letzte Folge nicht gesehen habe, einfach rechts so, oben um aufchecken und ja, ihr seht schon, ich habe mit deinem Spitzhacke und halt noch eine Wolfsrüstung, die habe ich in meinen Inventar gefunden. Ja, das war irgendwo hier so unten, habe ich dann hier so gefunden. Und naja, fangen wir einfach mal mit dem Wüsten-Tempel an. Ja. Wenn wir den nämlich geschafft haben, dann haben wir die letzte Welt freigeschaltet. Naja, wahrscheinlich die eine, gibt es noch mehr M Länder, weil das ist halt das Wüstengebiet und so schnell kann Minecraft Dungeon noch nicht enden, oder? Ja, ich denke mal nicht, weil das ist erst die zweite Ja, dann wäre es natürlich blöd. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann ja... Wir können dann ein, eine neue Serie anfangen. Die Oder halt einen, einen neuen Speicherdatei. Dann könnt ihr ja alles an anfangen sehen. Ja. Dann haben wir ja mehr. Ich bin eingesperrt. Oh. Halt, der hat ein Schild. Oh nein, was ist das für ein Magier? Alter! Ja, okay. Ist denn noch irgendetwas? Nee. Wo ist dein Woll? Warte doch mal ein Woll. Ah ja, stimmt. Den habe ich ja auch noch gefunden. Ich mag das für mich schön. Ähm, warte, geh mal kurz auf Inventar. Dann geh hier drauf. Du hast sogar ein Hühnchen. Willst du es anhaben? Ja. Und ich mag das Heldencape. Ja, super. Jetzt haben wir beide ein Heldencape und ich habe auch ein Hühnchen. Ich <lacht> mag die als starklebener alle. Ja. Allein wäre natürlich stark mit bei beiden Hinten. Ja. falls ihr euch fragt, warum jetzt jeden Tag ein Video rauskommt. Naja, nicht jeden Tag. Ah ja, nicht jeden Tag. Ähm, nach zwei, drei Tagen, weil wir müssen es noch schneiden, alles. Es ähm, ja. wird sehr chaotisch ausgehen. Also es wird nicht immer... Es ist halt sehr chaotisch gerade. Und deswegen haben wir noch keinen richtigen Plan, wann wir die Videos machen, drehen. Deswegen wird es oh, sehr wahrscheinlich mitten in der Woche, am Wochenende oder so. Also irgendwann auch noch ein Video geben. Weil es dauert halt lang noch zu schneiden. Ja. Weil man muss ja noch Musik finden und alles. Mhm. Und, oh nein. Hier wird es weiter Bam, bam. Du schätzt nicht, sonst bin ich tot. Alter hat ja, Hund viele Pfeile. Viele Pfeile? Ja, in deinem Körper. Alter! Hunde, geht sie gut? Ich weiß nicht, ob sein Hund gerade gut geht, aber es sieht nicht so aus. Oh Alter, ich kann ihn ja auch nicht der heilen. Der Schlüssel das ist einfach ein Baby. Ja. Ich muss weiterlaufen, ich muss weiterlaufen. Nein, der Schlüssel läuft weg. Ich oh. hab ihn. Ich doch nicht. hab ihn. Nein. Ich ihn hab ihn. Du hast ihn. Oh, das war knapp. Äh, einfach direkt aufmachen. Vor allem was passiert. geht Schnell durch, schnell durch. Oh, oh ich muss was. Oh. Bitte belebt mich wieder. Come on, bam. Okay, let's go. Wir werden noch mehr Parts drehen, selbst wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Zum Beispiel, dass wir noch mehr Kisten finden oder dass wir halt noch besseres ähm, das Equipment Das Schwein weg! Wir brauchen Embrings! Du wohnst das Schwein. Gut ist für dich. Oh. Mehr Geld. Bam, ah, bam, ah. und? Also ja. ich brauche jetzt nicht und wir brauchen eigentlich beide und wir gehen jetzt nicht alle. Nötig Geld. Naja, nicht jetzt gerade, aber später, wenn wir wieder zurück ins Dorf sind, dann brauchen wir Geld, um random Sachen zu kaufen. Weil vielleicht tun die random Sachen sind ja also etwas Gutes vielleicht. Ja. Und ein Enderman. Warum ist das Bild so verpixelt? Ein Enderman! Was ist der es Mann? war, ja, ein dann ist in der ich war, wir Er wollte gegen ihn kämpfen, der droppt auch Items. Ja, wir kämpfen gegen ihn. Also, keine Sorgen, wir kämpfen ihn. Äh, Also, ihr werdet noch sehen. Ich hab irgendwas bekommen, also lass uns, doch mal Lass uns sagen, Warum gehst du denn da lang? Du wolltest doch den Lenderman killen. Ja, klar, wenn ich den Lenderman killen, aber ich weiß noch nicht mal, er ist. Ja, also wir haben wir haben ja das verpixeln hier drüben gesehen, also guck, dann haben wir auch kurz den Namen gesehen. Und das BAM! Oh mein Gott, da jetzt beide drauf. Ich habe einen halben Beat gemacht. Alter, ist diese Diamond Spitze gestarkt, warte, was für einen Effekt hat der noch mal? Was, so hoch habe ich ihn schon? Oh lol, das ist ja eigentlich ein guter Stotter. Ja. Warte, lass mich mal kurz gucken. Okay, ähm... mit 7 bekommen. Der ist besser. Das ist besser und das sieht, besser. sieht cooler aus. Und das tut auch... ne, gleiche Geschwindigkeit. Okay, ich habe diese... Die du Rüstung du bekommen und die ist schlecht, aber schaut, zieht euch mal rein, wie geil das aussieht. Ja, aber die andere ist halt besser. Ja, deswegen ziehe ich die auch an. Die ist besser und die hat halt auch noch mehr Upgrades. Ja, muss auch noch. Ah, nein! Oh. Let's go. So. Yeah. Oh mein Gott! Falls ihr das erste Video gesehen habt, wisst ihr, dass ich immer die Frau bin mit den Pfeilen. Aber ihr könnt sich sehen, weil sie gerade keine Pfeile verschwenden wird. Ja. Also P2 ist die halt und P1 bin ich halt. Ah! <lacht> also P2. <okay. lacht> ah! Weil wer weiß, was hier der eigentlich ist. Oh mein ist. Gott. Oh, der schon wieder. Aber das Wort zugegeben nicht. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ausglätten. Ah, die machen nichts. Nein, ich bin eingesperrt. <lacht> ja. Ach. Alles okay. <lacht> oh mein Gott, wo wie habe ich gerade eben einfach ultra viel Schaden gekriegt? Ich dachte gerade eben habe ich gerade Full HP. Das für dich. Ach, das ist schlecht, aber auch nicht Da kannst du es halt verkaufen, dann kannst du auch mehr Random-Sachen kaufen. Ja, ich verkaufe alles, was ich nicht brauche und du wahrscheinlich auch. Ja. Ich nehme die Pfeile. Ist das gut? Ja dann nehme ich beim nächsten Mal das Brot. Also Pfeile habe ich schon endlich, weil ich habe ein Artefakt und das hat halt einen Cooldown. Und das ist zwar lange, aber ähm, das ist halt auch... Das Problem hier ist, dass wenn es nachts und man alleine ist, dass man dann... Schaden von der Nacht bekommen. Das ist das Problem. Ja, das heißt, man muss alle wieder beleben. Ja, wow. ja. Junge! Okay. Warte, wo müssen wir eigentlich lang? Wir laufen einfach irgendwo lang. Der Fall, den Also, ja. Also ich schon. Wir sind da lang. Ach Gott, lass mich hier nicht, bitte nicht allein. Egal, es ist auch schwer, aber wir haben Teamgelebe. Ja, die Schwere, nee, die, das ist schwerer. Nee, nicht, schwer schwerer. Letztes Mal, das haben wir leider nicht aufgenommen, aber da sind wir in einem, in so einem Ort gespawnt, wo man normalerweise nicht rauskommt. Ja, das war so scheiße. Da bin ich rausgekommen, aber er ist nicht rausgekommen. Und dann ist er doch rausgekommen, weil ich. Naja, weißt wir haben halt so ein Aufnahmeprogramm und... Leider hat sich aufgenommen, weil halt die Tasten nicht funktioniert haben an dem Moment. Aber es war... Wir haben uns auch wirklich geärgert, dass ihr das nicht miterleben konntet. Ja. Bam. Da waren eigentlich wenige Gegner. Ah übrigens Player 2 Ja. Ich habe eine Taktik, wie man Redstone Golems umbringen kann. Du hast doch gesehen. ein Schwein! Du hast doch gesehen, nicht, wenn man einfach so wartet, dann schlägt der einfach irgendwann zu. Okay Moment, dies für mich, dies viel besser nicht, wenn man einfach so elftiger alle Nahkampfangriffgeschwindigkeit plus 25 warum habe ich einen schlechteren Bogen als den ich habe um, weil du es nicht bemerkt hast Übrig, ich habe noch einen besseren Bogen der hier der ist neun aber macht den hier beides ist ein Kraftbogen und hier so bei der... Wir werden angegriffen. Das ist mir jetzt egal. Heil dich! Geh nicht hoch! So Leute, wir lassen es einfach für heute kurz sein Bye!